Ja, hallo zusammen. Es geht wirklich darum, darüber nachzudenken, eine Photovoltaikanlage und die Infrarotheizung richtig einzusetzen. Ich bringe es gleich auf den Punkt. Ich sage, die Infrarotheizung ist natürlich nicht kostenlos zu füttern mit Strom, wenn natürlich nachts der Strom weg ist, weil keiner produziert wird in der Nacht. Aber tagsüber, wenn auch die Sonne nicht so knallig scheint, gibt es schon einiges Strom. Und da kann man durchaus die Räume, die ganz wichtig sind, richtig aufheizen, so dass sie bullig warm werden, auch wenn man das Fenster aufmachen muss, denn es war ja kostenlos. Und dann hat man viele, viele Kilowattstunden an Wärme im Raum gespeichert. Das ist das Geheimnis. Und dass es so funktioniert, will ich heute einen Beweis antreten von jemand anders, der das sagt, den ich nicht mal kenne. Schauen wir es uns an. Vor einigen Monaten habe ich ein Video aufgenommen und das im Ratgeberstudio, wie Sie hier oben das Logo sehen, in Starnberg. Und das haben die Leute dort mir ins äh, YouTube gesetzt. Und das erfreut sich wirklich großer Beliebtheit. Freue ich mich sehr darüber. Nun gibt es da natürlich viele Kommentare dazu. Und äh, einen der wichtigsten Kommentare möchte ich nun darstellen, weil jemand hat mir hier geschrieben, nämlich der Herr Fuchs, Alfred Fuchs. Hallo Herr Beurer, ich kann die angesprochene Kombination PV nicht richtig nachvollziehen. In der Zeit der Infrarotheizung brauche, vom November bis Februar, ist meine PV-Leistung extrem niedrig. Können Sie das vielleicht im Video genauer erläutern. Dankeschön. Gut, dann gab es da einige Antworten und diese Antworten habe ich selbst gegeben. Der Trick ist nämlich tagsüber, wie ich vorher im Video schon sagte, wirklich die Wärme reinholen und zwar mit dem Überschuss, das schreibt er ja auch dann, der Herr Fuchs als Antwort mit dem Überschuss und ich äh, beantworte seine Information, jawohl, volle Kanne und zwar auch dann wirklich alles richtig aufheizen, denn bei Kunden, die es schon machen, da ist es richtig warm da drin und da müssen sie tagsüber das Fenster aufmachen, aber das ist ja kostenlose Energie, die man kostenlos sonst äh, verschenkt hätte, äh, übers Netz als Einspeisung. Und da hat man wirklich viele, viele Kilowattstunden an Wärme im Raum gespeichert. Und jetzt habe ich heute eine Antwort entdeckt, die mich natürlich riesig freut. Manfred S., ich weiß nicht, wer Manfred S. ist, ähm, genauso mache ich, es, mache ich es und es funktioniert. Also, nicht nur in meiner Kundschaft funktioniert es so, sondern auch bei anderen Leuten, die mal darüber nachgedacht haben, wie man den Strom vom Dach, bevor man einspeist, als Infrarotheizung richtig verwenden kann. Und nur mit der Infrarotheizung, weil es einfach eine Hochtemperaturheizung ist, die jenseits der 50 Grad Wärme liefert, haben Sie auch die Chance, entsprechend eine große Energie in den Raum reinzubringen. Das schaffen Sie mit einer Fußbodenheizung, die eben nur 28 Grad abliefert, nicht. Da ist nicht die Strahlungsleistung dahinter, da ist nicht die Energiemenge dahinter, die Sie mit einer Infrarotheizung bringen können, weil da wirklich die Kilowattstunden sukzessive an Wärme in den Raum hineinfließen und intensiv gespeichert werden. Viel Glück, viel Erfolg, alles Gute für Sie.